Die Aufnahme los. Was geht ab? Was geht ab? Im Planen. Walla, Planen ist nicht mein Ding. Wenn man von null startet, gehen die ersten oh, 20, 30 Prozent, die gehen immer ziemlich gut. Neben den Grün hier, die machen folgendes. An der Stelle lernen die und lesen ein Buch und gucken, was kann ich machen und unterhalten sie miteinander und dann auf einmal... Hi, äh, na, wie geht's? Gut? <lacht> äh, heute ist Sonntag. Ich äh, hoffe, euch geht's gut. Hier nehme ich mal mit hier so ein bisschen nochmal mal die Bude. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was bei mir so die letzten Wochen und Tage los war. Oh, guck mal, warte mal, kann ich das hier drehen? Was für, was für ein abgefahrenes Wetter draußen immer noch ist. Guck mal, es ist immer noch boah, voll mit Sonne und so. Ja, ja äh, whatever. Also die letzten äh, Tage, Wochen habt ihr mitgekriegt, habe ich auch wenige Videos hochgeladen. Das lag daran, dass wir hier ganz schön viel gerödelt haben. Ja, sonntags, was macht ihr so am Sonntag? Also wie gesagt, ihr seht ja, ich habe keine Freunde. Ich hänge hier so in der Fahrschule ab und <lacht> guck hier so rum, was, was hier so geht. Hier steht noch eine Kamera rum. Ach so, ja, weil ich gleich noch ein Video aufnehme. Ja, du, wenn, wenn du Bock hast, dann kannst du liken oder abonnieren hier das ganze Ding. Weil kennt das ja, es ist ja immer das Gleiche, es ist immer das Gleiche. Immer liken und abonnieren und liken und abonnieren sie. Kann man mich besser sehen. Die gute Farbe. Also jetzt mal ganz unter uns. Ich habe echt äh, so viel zu tun gehabt. Sagt man, ich weiß nicht, ob ich das so sagen, aber es war schon hammer viel. Da äh, waren, waren Dinge dabei, richtige Böller, wo ich so gedacht habe, Alter, wie soll ich das denn schaffen? Hab ich aber geschafft. <lacht> ja. Stehen wir hier. Also, mit habe ich aber geschafft. Ich kann euch leider keinen Ausschnitt aus meinem Terminkalender irgendwie hier einblenden, weil das raff ich nicht, wie das geht. Ist mir auch jetzt zu aufwendig. Aber ich habe also die letzten drei Wochen immer so 12, 13, 14 Stunden am Tag durchgechackert. Chakalaka. Ja. Und dabei musste erstmal cool bleiben. Ganz ehrlich. Da musste erstmal musst erst cool bleiben. Werde ich aber ein bisschen wild, ja. Das war nicht so easy. Nicht so easy. Aber äh, dank, dank äh, vielen, vielen guten Leuten, die ich auch um mich drum rum habe äh, hab ich äh, verschiedene Techniken gelernt, mit denen ich dann damit umgehen kann, wenn man mal so in so einer Situation ist, wo man denkt, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, ja, Junge. So, können wir uns doch das ist ganz noch viel gemütlicher. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dank dieser Leute dann eine Menge, Menge guter Sachen gelernt. Konnte halt diese Situation richtig gut meistern, jetzt, äh, da wir noch einen Fahrlehrer haben, dazu eingestellt, können wir, also habe ich mehr Zeit wieder für Videos und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt ja, also so, so Menschenprofil, technisch, gibt es also verschiedene Typen, ne? und der eine ist so ein Typ, der andere ist so ein Typ, der eine mag lieber Blumen, der andere haut lieber auf Blumen drauf. Originale Nichtskönner! Da gibt es ja ganz viele, ganz viele, viele verschiedene Menschentypen. Ich bin so ein Typ, ich mag auch Blumen und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich mag auch Blumen. Wie habe ich denn diese, also diese Metapher mit den Blumen, die, die hoffentlich hört hier kein Nachbar zu. Die haben ja komplett anderer hoch. <lacht> ja, auf jeden Fall, jeder ist ja ein anderer Typ. Und ich habe, muss ich euch jetzt ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr kreativ und ich bin auch bereit, sehr, sehr viel zu arbeiten. Ich bin sportlich, ich habe richtig special Features. Was so, also als charakterlich, was so diese ganze Kreativität und, und Marketinggeschichte angeht, bin ich richtig gut. Ist da wo ich richtig nicht so gut bin? Im Planen. Wallah, Planen ist nicht mein Ding. Ist hier eine Baustelle für Ehrlich? Wie sag ich sage euch das. Ich habe schon, als ich früher da in der Grundschule da abgehangen habe, habe ich schon immer gedacht, das ist nicht euer Ernst hier, ne? Diese ganze Ausaufgaben und das alles. Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss. So, das kam ich nicht so. Es war nicht so mein Ding. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem auch ihr herausfinden werdet, oh, ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre nur ein Bagger. Dass nicht die anderen an euren Problemen schuld sind, sondern ihr selber daran schuld seid in der Situation, in der ihr gerade steckt. Ob es euch gut geht oder schlecht, dafür seid ihr selber verantwortlich. Und aus dieser Situation heraus habe ich auch gestern wieder hier gesessen und den Hintern zusammengekniffen und echt geplant, echt geplant. Man. Aber nur so kommst du vorwärts. Ich kann euch auch mal zeigen, warum. Hat mir ein Coach gezeigt. Fand ich richtig cool. Pass auf, oh, wenn ich da nicht. In die Flipchart geht ganz schnell. Bitte blenden Sie Werbemusik ein. Also pass auf, das Leben und dein äh, alles, was ihr so macht, funktioniert eigentlich immer so, wenn. Ähm, ich mache mal hier so ein Diagramm, den kennt ihr ja noch, ne? Wenn hier oben Perfektion ist, perfekt. So, und hier unten ist unser Start. Da, Start. So, dann startet man ja immer hier. Kann man das überhaupt so sehen? Ja, ich, ich hoffe. Also, was auch man startet. Und wenn man von null startet, gehen die ersten mal oh, 20, 30 Prozent, die gehen immer ziemlich gut. Also, das ist hier, das kannst du auch auf alles umgünsten, auf eine Beziehung oder so, wenn ihr neue, neue, jemand Neues kennenlernt und denkt so, wow, der ist ja total cool und der ist ja geil und mit dem ist ja richtig cool. Und nach so 20, 30 Prozent passiert folgendes. So, das. Und jetzt kann man. Also 99, nicht 96 Prozent, 96 Prozent, jetzt nehme ich mal einen anderen Stift. Von uns Menschen machen jetzt an dieser Stelle hier was? Ein Haken an die Sache und sagen, ey, wisst ihr was, da ist nichts für mich hier. Das ist nicht der richtige Partner für mich, das ist nicht die richtige Firma für mich, das ist nicht der richtige Job für mich, nicht der richtige Sport für mich, nicht der richtige, whatever. Und dann sucht ihr euch was Neues aus, keine Ahnung, Golf, ja, und dann packt ihr hier an und merkt relativ schnell, oh, das läuft ja ganz gut, ganz gut, und auf einmal, pff, doch nicht, und dann denkt Golf, ist auch scheiße. Machen wir mal was anderes, machen wir, äh, spielen wir, ähm, äh, Batman. So, und dann am Anfang, oh ja, ja, ja da geht das gleiche. Und mit euren Partnern ist das genau das gleiche. Das geht auch hier wieder los und dann so nach drei, vier, fünf Monaten kommt mal das erste Plateau, so nennt man das Ding. Und dann denkt man so, boah, könnt ihr die Socken auch mal wieder wegräumen, boah. Ja. Und erfolgreiche Menschen, zu denen ihr natürlich auch zählt, die machen hier an der Stelle nicht das X. Was machen die? Die... Oh neben den kriegt hier, die machen folgendes, an der Stelle lernen die und lesen ein Buch und gucken, was kann ich machen und unterhalten sie miteinander und dann auf einmal geht's wieder ab, Baby, da geht's wieder nach oben und das habe ich jetzt auch gemacht in letzter Zeit, ich, hab, ich war hier, da, das, das war so meine Taktik ja? und jetzt, jetzt geht's wieder hier, da bin ich wieder, geht wieder hoch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis jetzt bald wieder das passiert, Aber dann machen wir, also du und ich, wir machen dann was. Und den roten Stift und machen dann X. Dann holen wir uns erstmal schön Pommes mit mal. nein Mann! an! Dann hauen wir wieder richtig rein. Dann, geht, dann fängt das hier wieder an. Und dann, dann so lange lernen und lernen und aufpassen und arbeiten und gucken. Bis! Bis das wieder abgeht. Freunde, und jetzt haltet euch fest. So läuft das leben also das ist ja kein kurzfristiger oh, mal ich so ein bisschen das ist ja kein kurzfristiger prozess das ist ja das ist ja kein kurzfristiger prozess das so ist das leben es kommt immer wieder immer wieder eine situation wo du denkst das ist jetzt doch nicht mal ernst oder Und doch ist es schlechte Nachrichten ist es und wie geht das wieder weg? Gar nicht. <lacht> Wichtig ist noch, dass du was Gutes draus machst. Also nicht rot, nicht in den Sack hauen, sondern lernen, aufpassen, drüber nachdenken, was man machen kann, damit es besser wird. Und dann geht die Kurve wieder hoch. Ich bekomme ähm, mittlerweile auch zwischendurch mal so Nachrichten von euch, die dann fragen, wer meine Trainer waren, wer meine Coaches waren, auf was für Seminare ich war und so weiter. Da kann ich euch eigentlich gar keinen spezifischen nennen. Also ich kann nicht sagen, geht dahin oder der hat das gesagt, der hat das gesagt. Es ist mittlerweile, ich mache das ja auch schon jetzt mittlerweile ein paar Jahre, eine Kombination von allem, also von allen möglichen Leuten. Und was ich euch, was ich in Zukunft machen werde, ist, wenn ihr also mehrere Fragen dazu habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich werde selber so kleine Mini-Lektionen online stellen. Und da könnt ihr dann draufklicken, und dann äh, bombe ich euch zu mit E-Mails und sage, willst du es? Abonnieren, abonniere es. Nein, das tue ich nicht. Sondern wenn, ihr da, wenn euch das gefällt, könnt ihr dann einfach da draufklicken. Und dann äh, gebe ich dazu Videos. Einfach Video. Ich weiß es nicht. Ich, ich mache die auf jeden Fall für euch. Wo ich dann einzeln darüber erzähle, was ich wie wo ich diese Techniken gelernt habe. Und wie, man das, wie ihr das auch für euch nutzen könnt. Und was man noch alles machen kann. Ja. Wenn euch das gefällt, einfach liken und abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß gar nicht, beim nächsten Mal, ich habe hier noch eine Liste von Videos, die noch kommen. Äh, beim nächsten Mal, warum haben wir Stress? Was ist das für ein Video? Warum haben wir Stress? Ja, weil wir Stress haben. Ah! Also, im nächsten Video geht es darum, warum wir Stress haben. Aber bis dahin, passt auf euch auf, denkt dran, ich habe euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. So, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen schlafen.